Wenn man sich so in den Großstädten umschaut, dann hat man ja eigentlich das Gefühl, überall sind Großbaustellen. Es wird gebaut, seit Jahren, so wie hier in Hamburg. Und ja, trotzdem, Wohnraum ist knapp. Deutschlandweit fehlen nach Schätzungen von Experten 700.000 Wohnungen. Das Problem, es werden immer weniger Wohnungen und Häuser gebaut. Denn seit Mai 2022 sinken die Baugenehmigungen kontinuierlich. Dafür gibt es viele Gründe, ob steigende Zinsen, höhere Baukosten, Fachkräftemangel, schleppende Bürokratie. Die Liste ist lang. Die Ra Herausforderung groß. Und der Traum vom Eigenheim ist so aussichtslos wie lange nicht mehr. Lucrezia Gater. Ihr Traum vom eigenen Haus ist geplatzt. In einem Neubaugebiet am Rande von Landstuhl wollte Olesja Groscher mit ihrem Mann bauen. Vier Jahre lang warteten sie auf den Zuschlag für dieses Grundstück. Aber in dieser Zeit explodierten die Baukosten. Und dann verdoppelte sich auch noch der Zinssatz. Die monatliche Belastung für die beiden Angestellten läge jetzt bei mehr als 3000 Euro. Sie zogen die Reißleine. Man möchte ja auch noch leben. Ich hatte sehr viel damit zu kämpfen. Ich fand es sehr, sehr traurig. Mein Mann ist da ein bisschen anders da. Er ist, sag ich mal, ein bisschen realistischer als ich. und ähm, Man muss jetzt schauen. Auch andere Familien seien abgesprungen, erzählt Gruscher. Die Stadt sagt, der Verkauf der noch freien Grundstücke laufe inzwischen schleppend. Viele könnten es sich nicht mehr leisten. So geht es nicht nur Privatleuten, sondern auch Bauträgern. Wie hier in Zweibrücken im Südwesten von Rheinland-Pfalz. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft plante, zwölf Sozialwohnungen zu bauen, auf diesem Gelände. Ein Neubau mit 800 Quadratmetern Wohnfläche. Doch seit die Gesellschaft das Grundstück gekauft hat, sind die Kosten für Material, Handwerker und Energie Aus deutlich gestiegen. Nun liegt das Bauprojekt das auf Eis. Bescheitert ist das ganze Vorhaben daran, dass die Baukosten innerhalb eines halben Jahres explodiert sind. Ursprünglich hatten wir mit Baukosten in Höhe von 2,3 Millionen Euro gerechnet. Anschließend sind dann 3,1 Millionen Euro rausgekommen. Zeitgleich ist dann der KfW-Zuschuss, ein Tilgungszuschuss in Höhe von 40 Prozent, mit dem wir festkalkuliert haben, gestrichen worden. Die Wohnungsbaugesellschaft kann den Neubau finanziell nicht mehr stemmen. Auch, weil sie ihr Geld für anderes braucht. Sie muss einen Großteil ihrer 500 Bestandsimmobilien energetisch sanieren. Bauinvestitionen sind unattraktiv wie lange nicht, heißt es im Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft. Die Bautätigkeit geht deutlich zurück, trotz 700.000 fehlender Wohnungen. Auf dem Immobilienmarkt herrsche Stillstand, sagt Immobilienfachmann Sven Carstensen. Die Wohnraumknappheit werde sich weiter verschärfen. Das alleinige Setzen auf staatliche Förderung wird nicht ausreichen. Wir brauchen Verschlankung der Prozesse, wir brauchen Verschlank oder Entschlackung von Planungs- und Baurechtsvorgaben. Das Thema Grunderwerbsteuer muss für Eigennutzer auf den Tisch und hinterfragt werden. Zum anderen ist die Frage, wie bekommen wir das Bauen günstiger. Bis Maßnahmen wie diese greifen, könnten Jahre vergehen. Olesja Groscher in Landstuhl hofft, dass sich die Lage irgendwann doch entspannt. Ihren Traum vom eigenen Haus will sie noch nicht aufgeben.